Leider nicht. Ey, ich modde das rein. Komm ah! wow! Kommt hey. bei mir, Alter! Bombo Klatice, jetzt wirklich! Du bist. Du machst noch mal Clips machen, I got you! Ah, ich Was muss. Das <lacht> <lacht> I <didn't scream> <lacht> Mann. Das, ah, das ist in wieder... wie man. kommt, Mann! Ah, mir lief es kalt, drücken Rücken hinab! Um. Sorry, ah. guys, sorry, Joseph, I just got. Uh,